Hey Leute, was geht da? Penny in der Hand. Also ich habe eine Frage von euch bekommen, kurz die Frage lautet, ich möchte im März meinen Ölwechsel machen, ich möchte den Wagner Motor Cleaner benutzen, ich habe aber das Problem, dass ich Hydrostöße-Additiv gerne benutzen möchte, da ich Hydrostöße klappern habe. Er möchte trotzdem zu den, äh, in dem Fall Liquimolli Moly Hydrostöße-Additiv auch des Wagner Mikrokeramik einsetzen. Im Verhältnis 300ml Hydrostöße-Additiv, 300ml Wagner Mikrokeramik. Und er macht sich Sorgen, ob man das Ganze mischen kann und ob das vielleicht sogar zu viel Additivierung im Motor insgesamt ist. Also 600ml 600 Additiv hält er für zu viel oder ist ein bisschen so unsicher, kann man das machen. Ja, also was sage ich dazu? Grundsätzlich, Motorcleaner benutzen zum Ölwechsel sehr, sehr sinnvoll. Macht definitiv immer Sinn, das zu machen, es reinigt, ist auch gut als Vorsorge. Ich mache es bei jedem Ölwechsel, kann ich definitiv empfehlen. Zu dem Punkt, zu, der, zu dem Hydrostößeladditiv. Die meisten Hydrostößeladditive funktionieren so, dass es eigentlich nur Viskositätsverdickerer sind. Also die erhöhen die Ölviskosität mit dem Ziel und dem Zweck, die Geräuschkulisse im normalen Motorbetrieb zu reduzieren. Das heißt, das dickere Öl soll dazu beitragen, dass das Klappern wegfällt oder reduziert wird. Würde ich das mit dem Wagner Mikrokeramik mischen? Nein, denn ich weiß nicht, wie diese beiden Komponenten sich miteinander vereinigen oder vereinbaren oder ob die sich gerne mögen. Der Grund ist, das Wagner Mikrokeramik ist ja sowieso schon so, dass die Keramik in die Wagner Mikrokeramik sowieso dazu führt, dass die gesamte Geräuschkulisse sich im Motor reduziert. Das heißt, das Mikrokeramik lagert sich überall dort an, bietet perfekte und sehr gute Reibreduzierungen und Reduzierung auch in der Geräuschkulisse. Das gibt es messbar, das habe ich in meinen Videos gezeigt. Schaut euch das Video an. Ähm, Mikrokeramik, alles was du wissen musst. Mikrokeramik, ein Jahr, Top oder Flop. Mikrokeramik mit Wagner. Ich habe sehr viele Videos auf dem Kanal zu dem, was das Mikrokeramik kann. Ich würde die beiden nicht mischen. Ich würde das schlüssel additiv gar nicht benutzen, sondern nur das Mikrokeramik einsetzen. Und dann auch in der 10%igen Dosierung. Das heißt, 10% von der Ölvolumenmenge nutze ich dann. Das heißt, bei 6,5 Liter 650 ml Mikrokeramik wäre das dann in dem Fall von M52 Motor wo der 6,5 Liter Ölvolumen hat. Das heißt auch die Frage, sind jetzt 650 Milliliter zu viel Additiv und zu wenig Öl? Nein, es kommt natürlich darauf an, welchen Modus du hast. Wenn du jetzt ein 3 Liter Ölvolumen hast und packst da so viel rein, dann ist das zu viel. Klar, 10% kannst du machen von der Mikrokeramik, ist kein Problem. Und ich habe auch von vielen Leuten schon gehört, dass sie erfolgreich, das Hydrostöße klappern mit der Umölung von 5W30, 0W40 oder sowas auf ein 5W40 beheben konnten in Verbindung auch mit dem Wagner Mikrokeramik oder das Wagner Mikrokeramik alleine hat auch dazu beigetragen, dass die Hydrostöße, Klappergeräusche sich deutlich reduziert haben. Das ist das Feedback, was ich von euch bekommen habe, denn ich persönlich habe keine Probleme mit dem Hydrostößel. die sind bei mir ruhig und machen keine Faxen, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich seit Ewigkeiten das Wagner Mikrokeramik drin habe und auch an 5W40 oder ein Öl fahre, was nicht bekannt ist dafür, dass es Hydrostöße klappern verursacht. Ich hoffe, ich konnte dir mit deiner Frage so ein bisschen helfen und das beantworten. Ich denke auch, das wird den einen oder anderen interessiert haben. Und wenn euch das Ganze gefällt, dass ich jetzt diese kurzen Frage-Antworten-Videos mache, dann abonniert bitte meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert oder fragt eure Fragen. Dann werde ich auch darauf eingehen, und wenn ihr schon mal ein anderes Video von mir gesehen habt, was euch gefallen hat und euch geholfen hat, dann abonniert auch diesen Kanal bitte. Das unterstützt mich sehr. Und das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.